Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp IO der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder mit einem kleinen vom Lumpen zum Boss. Und bevor ihr hier gleich erscheckt, weil beim Boss natürlich in einer kleine visuelle Veränderung vorgetreten ist, möchte ich euch das jetzt erstmal klären. Und zwar, ja, die Barthaare sind ab. Jetzt fragt ihr euch Boss, warum hast du dich rasiert? Warst du beim Berber? Nein, nein, dann werden natürlich die Seiten auch wieder frisch. Nein, liegt daran, ich habe mir natürlich fleißig unter meinem letzten Video irgendwelche Schwuchteln von YouTube in die Kommentare kommentiert, wie ich es natürlich auch verlangt habe. Und ja, die waren so schwul, meine Freunde, da sind mir quasi die Haare ausgefallen, zum Glück nur die Barthaare und ja, aufgrund meines bosshaften Bartwuchs sind die auch bald wieder da. Aber ja, um euch das mal kurz zu erklären, aber wir wollen ja nicht lange rumstacken, sondern fangen gleich mit dem Video an. Vom Lumpen zum Boss, Part Numero Dos, die Schuhe, meine Freunde, ja, und ich blende euch hier erstmal so den typischen deutschen ein, meine Freunde, hier mit, ähm, Moment, ich muss ihn mal finden, mit ähm, Sandalen, meine Freunde, ja, und mit Sandalen und Socken, ja, so der typische Deutsche, wie man ihn kennt, wie man ihn sieht auf der Straße und hier noch typisch ähm, mit Tattoos, also obwohl ist ein bisschen untypisch, meine Freunde, aber man sieht hier einen. was, was steht denn da, I love Edis, keine Ahnung, anscheinend dieser ähm, homogene Typ, über den ich letztes Mal ein Video gemacht habe. Ist ein kleiner Zufall, meine Freunde, habe ich jetzt vorher gar nicht gesehen und natürlich auch ein Penis auf der anderen Seite. Also wie man schon sieht, auf jeden Fall schwul und ja, typischer deutscher Style, kann man jetzt nicht viel dazu sagen. So macht man es auf jeden Fall nicht, meine Freunde. Ähm, ja, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Und jetzt fragt euch, ja Boss, was soll man denn dann anziehen? Ist relativ simpel, meine Freunde, ja und zwar... Gibt es natürlich so einige Marken, die da auf jeden Fall schon mal krass sind, zum Beispiel Nike oder auch Adidas gibt es so ein paar Modelle, die auf jeden Fall fresh sind, meine Freunde. Aber da gibt es auch einen großen Fehler und zwar kann man natürlich auch die falschen Modelle nehmen, meine Freunde. Ja? Und zwar bringe ich euch zack, hier mal ähm, einen Nike-Schuh ein, der auf jeden Fall nicht krass ist, meine Freunde. Und zwar sieht man ähm, hier an der globigen Form und alles... Ist auf jeden Fall nicht für so ähm, bosshafte Füße gemacht, sondern eher für so deutsche ähm, Bauarbeiter. Na ja, Bauarbeiter nicht, wenn man eher deutsche ähm, Bauernfüße gemacht, die da reinpassen. Bauarbeiter sind natürlich krass, komme ich später nochmal dazu. Und wie man schon sieht an diesem Schuh ist natürlich oben im linken ähm, im Rahmen, sag ich mal, ein Typ eingeblendet. Soll quasi bedeuten, wenn man solche Schuhe anzieht, ähm, zieht man quasi eher Typen an, meine Freunde. Was natürlich... Ähm, ja, Slatgus oder auch ähm, hier meine bosshaften Abonnenten natürlich nicht wollen. Und ja, deswegen würde ich euch solche Schuhe auf jeden Fall nicht empfehlen, dass ja auch eher was für ja, die ähm, Menschen sind, die eher auf Typen stehen. Also nicht für euch und auch nicht für mich auf jeden Fall. Ja, deswegen nicht lange schnacken, weiter verzagen, meine Freunde. Ja, mehr, mehr schlechte Schuhe habe ich jetzt mir gar nicht auf die Stelle auftreiben können. Also natürlich gibt es dann auch so die ein oder anderen Schuhe, die jetzt hier bloß natürlich nicht anziehen. Ich spüre zum Beispiel Deichmann Victory, also Victory von Deichmann. Oder hier was gibt es noch? Ähm es ganz krasser Fall. wenn es kenne ich einen Typen, der solche Schuhe anzieht, ist natürlich hier unterste Schublade, meine Freunde. Quasi gar keine richtigen Menschen mehr, sondern eher Untermenschen schon Fast ja quasi eine Stufe Untermenschen. Aber die möchte ich euch hier gar nicht einblenden, sonst ja, fallen euch auch noch die Haare aus Und das wollen wir natürlich nicht, meine Freunde. Sondern zeige ich euch mal hier einen krassen Schuh, meine Freunde. Und fangen wir mal so ein bisschen ähm, ja, funktional an, meine Freunde. Und zwar blende ich euch hier zack diesen ähm, Sicherheitsschuh ein, meine Freunde. Von Hugo Boss. Und zwar ist er jetzt nicht da, falls euch irgendwelche Sachen auf den Fuß fallen sondern eher dafür da dass ihr einen brachial einen Tritt habt. Wenn ihr jetzt die Low Kicks oder auch die High Kicks an die Deutschen verteilt, dass es an den Kopf dann auch schön scheppert, meine Freunde. Mit dem Stahl ist es natürlich immer ähm, ja, sehr vorteilhaft. Und jetzt auch nicht ein so No Name, ähm, Stahlkappenschuh, sondern hier auch von Hugo Boss, wie sie es natürlich gehört, meine Freunde. Marken sind immer fresh, aber jetzt keine irgendwelche Schwuchtelmarken, sondern immer schön die männlichen Marken, meine Freunde. Am besten aus Italien. Da kann man nicht viel falsch machen. Und ja, so, ähm, so viel kann man das auf jeden Fall machen, meine Freunde. Was natürlich auch krass ist, so ein ähm, relativ simpler und classic Schuh, sage ich mal. Ein Nike Free, blende ich euch zack hier ein. Ja, kann man nicht zu so viel sagen, schön in matt Falls man jetzt abends mal von der Polizei flüchtet, fällt man damit auf jeden Fall nicht ähm, auf. Passt natürlich auch farblich dann schön zum Mattschwarzen schwarzen Benzer, meine Freunde. Von daher ist es auf jeden Fall ein klassischer Schuh. Aber ja, sollte natürlich jeder von euch schon mal besitzen. Und deswegen möchte ich jetzt hier auch nicht lange... Zeit verschwenden, sondern quasi zum ähm, Finale kommen, meine Freunde. Und zwar blende ich euch den zack hier ein. Und zwar, man sieht es hier schon, ein Lackschuh, meine Freunde. Ja. Schön glänzend, wie die Haare natürlich. Wenn man sie schön eingegelt hat, mit dem passenden roten Anzug, ist man dann auf jeden Fall fresh ähm, ja gekleidet mit diesem Lackschuh, meine Freunde. Und oh, was sehe ich denn da am rechten Bild? Da ist ja schon die Megan Fox. Und ja, wie man hier sieht, wenn man quasi solche extrem krassen Lackschuhe anhat, dann fliegen die Bitches nur so an wie hier Megan Fox, meine Freunde. Und ja, ich hoffe mal, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und euer emp doppel -E der Boss des Omnibitches. No homo, skurr.